Seht ihr hier? Zack. Oh. <lacht> Moment. Sollten wir hier hin? Blöder Typ hier. Ja, der Name kommt auf die Liste. Aber oh, danke für den Clips, Ohne Personenkontrolle, Alter, der Gold gefeiert. Finde ich auch, richtig, ja. Stimmt. Der gar nicht gefragt, wer wir sind. wir kann rennen. <lacht> Lauf! Wie nennen wir sie denn überhaupt? Bertha, ne? Hallo. Wir brauchen noch einen Namen für sie hier. Irgendjemand hat geschrieben, er sieht aus wie eine Bertha. Oh! Der Knast! Ich die Wände backen, aber Hauptsache die Model Edge funktioniert richtig. Für uns... Moment. Ist das Gefängnis hier, äh... Ausbruchssicher? Ja, wir können die Tür nicht zumachen. Okay. Hier, erhöhe auf 99% Elfer. <lacht> 95% Elfer, 4,9... Äh, Blaulicht Serien, Sirene, 0,1 Gameplay und Funk. Ich bin gespannt. Die hat noch nie gelächelt. Ihr habt doch gesehen, wie, wie sie den Typen fertig gemacht hat am Empfang. Können wir Fahrstuhl fahren? Nee, der Aufzug kommt heute nicht. Aber wir gehen mal in den Keller. Vielleicht lacht sie ja hier. Wer ist sie denn? Alter! Ey! Die hatten, die hat hatten, die hatten ein Metal-Shirt an. Ey, hey. Ist die Polizeibeamtin oder ist sie Metal? Also, wieso kann man sich so einen Charakter erstellen? Guckt euch mal die Haare von der an. Wunderschön! So einen hätten wir gebraucht. <lacht> <lacht> ja, <lacht> unser Gesicht ist weltweit bekannt. Guckt euch diese Laufanimation an, Sehr gut, ey. Äh, hallo? Ich möchte mich nicht zwischen euch beiden stellen, ne? Kann nee, auch gar nicht, ne? Okay. Dein Spitzbad? Das bin ich ich. Das bin ich ich. Das bin nicht ich das bin nicht ich. Seht ihr? Der darf man das auf Twitch zeigen? Ja darf man, ne? Ja. So Herr Becker. <lacht> Wieso kriegst du einen Brechreiz? Eddie? LPD. Roland Becker. Der Bart sieht aus wie der von meinem Ex. Mein Beileid halt dazu. Solange du nicht gleich sagst, die Haare von dem Herrn Becker sehen aus wie die von deinem Ex, ist alles okay. Sie sind also Frau Schmidt. Ja. Genau so ist es. Ich bin Frau Schmidt. Mich sehr. Sie sind zehn Minuten zu spät. Enleiser Schmidt. Ja. Ich bin zu spät? Äh. Ja, der Typ äh, unten. Ja, wissen Sie, ich bin in einen Stau gekommen. Ich muss mich noch schminken. Das interessiert mich nicht. Das ja. folgende sage ich hier jedem. Sie haben einen gefährlichen Job. Ja. der Autobahn kann immer etwas passieren und... Sie verbringen von nun an einen großen Teil Ihres Lebens im Einsatzwagen. Was? Deshalb dulde ich keine Nachlässigkeit. Nein. Erledigen Sie Ihre Aufgaben korrekt und spielen Sie nicht den Helden. <lacht> Dann werden wir beide keine Probleme bekommen, okay? Oh, wir werden den Helden spielen. Und nun, willkommen in der Truppe. Ja, Bevor danke. Bevor Sie anfangen, schauen Sie mal bei Frau Roth vorbei. Oh, rot. Wo ist nebenan? Sie ist hier für die Presse und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. <lacht> Wenn in diesem Revier mal etwas nicht nach Plan läuft, lässt sie uns trotzdem noch gut aussehen. Oh, hoffe, ja. sie werden das das nicht ist... in nehmen müssen. Moment. Stellen die stellen Sie gut aussehen. Vor. Vielen Dank, Herr Becker. Da stellen wir uns gleich wir mal vor. Da stehen wir uns mal vor. Ey, ich meine ganz ehrlich, der Typ sagt uns gerade, dass hier Zucht und Ordnung herrscht, ne? Und unten tanzt eine Metal in einem in der Polizeikutte. So, jetzt sprechen wir mit Leonie Roth. Die lässt uns hier alle gut aussehen. Mal gucken, ob sie bei uns auch noch Hoffnung sieht. Hallo, Leonie. Na? Äh, ich bin Analyzer. Hallo. Analyzer Schmidt. herzlich willkommen auf unserem Revier. Hallo, Frau Roth. Haben Sie mich schon erwartet? Nein, nein, aber die Wand zwischen meinem Büro und dem anderen ist nicht sonderlich dick. Nee. Energisch. Hoho. Was regt sich der Alte denn auf? Was sie regt sich der Alte auf? zu spät an meinem ersten Tag? Es gibt doch wirklich schlimmere Natürlich. Zeit. Drei Dinge sollten Sie wissen. Erstens, Herr Becker meint es nur gut. Ja natürlich. Ihm ist das Revier, die Leute und die Aufgabe, die wir übernehmen, sehr wichtig. Zweitens, ich arbeite sehr eng mit Herrn Becker zusammen. Oh, sie arbeitet sehr, sehr eng mit ihm zusammen. In seinem Revier so vor sich geht. Sehr eng. Und drittens, ich hoffe für Sie, dass was? Roland das eben nicht gehört hat. Sie sollten sich in Zukunft lieber mäßigen. Da haben Sie recht. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Jetzt der, der Teufel. Und nun Kopf hoch und raus auf die Straße. Gehen Sie am besten in den Umkleideraum im Erdgeschoss und ziehen sich um. Dort müssten ja. Sie auch Ihren Partner finden. Er heißt Hans Haas. <lacht> was? Ihren Tag er, heißt heißt Hans oder? er heißt Hans Harz? Er heißt Hans Harz? Ich hoffe auch nicht, dass er Hans Harz heißt. Diese Emotion, ne? So, wir sollen uns eine Uniform anziehen. Was, was, was ist denn hier? Guckt euch, die haben Turnschuhe an im Dienst. Hey. Was ist denn das für ein Outfit? Oh. Ich, ich bin das nicht, tut mir leid. Hallo Ladies, äh, Men. Ey, was ist denn mit ihm los hier, ey? Guckt mal. Der hat normale Schuhe an, der hat hier Chucks an. Und was ist das hier? <lacht> ey, können wir den in die Kühlschrank reinstopfen? Ey, ey, bestes Spiel dieses Jahr. Bestes Spiel. Wie GTA roleplay <lacht> Wir machen doch gerade GTA RP. Pass auf. Ich wollte nirgendwo hinschauen. Wir gehen aufs Dach hier. Ich springe jetzt runter. Alles vorbei. Gibt's hier eine Sprungtaste? Nee, ne? Schade. Oh, warte mal. Da unten können wir auch nicht... Da können wir nicht luschern, ne? Nee. Nee, schade. Kommen wir kommen nie wieder raus. Blau. mit Blaulicht. Die wollen die Sheriff School wirken lassen, ja. <lacht> so. Hier. Ah, hier ist die Damenumkleidung. Okay, nochmal. Geht doch. Können wir das Licht ausmachen? Ich traue mich nicht, nicht im, äh, mich nicht gerne im Hellen um. Was, es gibt Zivilkleidung? Na, hallo! Wer sind wir denn? Aber vielleicht ein bisschen kleiner... Wie sagen wir nochmal... Sprich mit Hans Haas. Er heißt wirklich Hans Haas. Will auch dieses... Er heißt wirklich Hans Haas. Und steig eigentlich in den dicken BMW und gib Vollgas. Ja, wo ist Hans Haas? Ach, das ist unser Kollege! Hallo, Hans! Du bist also der Frischling. Ja! Ich bin nee. Hans, dein Partner. Freut mich, dich kennenzulernen. Mich auch, mich auch. Mich auch, mich auch. Ich habe mit meinem genug Zeit zu reden. Lass uns loslegen. <lacht> die Leiter Leiter wird Leiter Hof. Du ich fahr. Alter wird man auch gern mal durch die ja, besonders von so einer hübschen Frau, ne? Na, Hans, du bist aber so ein Alter. Das ist so ein richtiger Macho hier. Komm, so, fahr mich. Fahr mich zum Einkaufen. Hm. Wow. Jetzt schreibe mich das Spiel aber an, ey. So. Die erste Ausfahrt, ja. Was ist denn hier los? Guck. Was machen wir? Was wird hier gemacht? Wird hier geraucht vor der Tür? Hm. Du bist doch noch keine 18, oder? Ey. Der hat mich getreten. So. Oh, da, oh, da ist unser BMW. Eieieiei. Guckt euch den an. Das ist für ein Kennzeichen. APS 204. Okay, alles klar. Wo ist denn Hans? Oh, guck mal. Habt ihr gesehen, wie lässig wir einsteigen? <lacht> Um bremsen oder rückwärts zu fahren, drücke linker Trigger und beschleunigen rechts. Okay, wir brauchen nur rechter Trigger. Ähm. Verursachst du Unfälle, oder rücksichtslos oder unkontrolliertes Fahren, erhöhst du den Chaosfaktor. Uhuhu. Bei meinem Aussehen ist der Chaosfaktor schon bei 100. Also bei, bei 100 wird der Einsatz abgebrochen du bist für den letzten Speierpunkt. Durchdringende Räder gehen nicht. Wo sollen wir jetzt überhaupt hin? Äh, dahin, ne? Ja, wir sind die Polizei, wir fahren einfach mit Blaulicht, ne? Wow, die Lenkung, ey. Hammer. Was ist das wird sound, ne? Oh. 13% Chaosfaktor? Wirklich? Hey, wir sind die Polizei, lass uns durch. Das meine ich. Was macht denn der wieder auf der linken Spur? Hallo? Wir können ja... Ah, das ist die Matrix-Anzeige. Ah, krass. Okay. Hallo, no, Maiti. Ich grüße dich. Uh -huh. So. Äh, Moment. Wie, wie habe ich denn... So, Signale. Matrix-Anzeige. Gefahr. Gefahr. Danger. Gefahr. Und wir können jetzt aussteigen hier? Ah, mit Kreis. Alle rausziehen, ja. Ey, sag mal. Was ist denn mit ihm los, ey? Du hast mich gerade angefangen, ne? Ey, ah, hallo. Ich will reden. Nicht mit mir reden, ne? Erstmal muss ich die Sirene ausmachen. Ey, das ist ja schrecklich. Äh, so. Wo ist die Rettungskasse? Echt, Mann, ne? Was ist denn da, ey? Ach Gott, falsche halt Taste gedrückt. Mist. Vor allem, was für eine Polizei. Also, was für ein Bundesland. Ist das NRW? So, passt auf. Ich fahr' mal so hier ran. Dass die anderen Fahrzeuge noch weiter durchkommen. Bayern? Na. Ja, wobei, so wie die LKW hier fahren. So. Ist die Sirene gar nicht mehr... Oh Gott. Einsteigen! Hallo! Wir müssen Sirene machen, wir müssen oben Danger. Äh, Danger Zone anmachen. So. Ähm. So, Signale. Matrixanzeige, Gefahr. Jetzt steigen wir nochmal aus. Besser. Viel besser. So, Hessen. Hessen ist gut, okay. Im <lacht> Reden die Autobahn besser besser. Ja, ja. Manche, manche gehen auch ganz gerne mit mit einer eiskalten Coke auf der Autobahn spielen. So. So, junge Dame, was haben Sie hier gemacht? Was? was ist denn hier passiert? Sehen Sie es nicht? Der Reifen ist platt. Wie ist das denn passiert? Hier auf der Autobahn lag ein Brett mit Nägeln drin. Was? Hab ich habe es im allerletzten Moment gesehen und bin drüber gekommen. Da gefahren. hast du so große Augen. Ich habe einen Abschleppdienst gerufen. Ja, der Panndienst ist unterwegs. Okay, bitte treten Sie hinter die Leitplanke und warten Sie auf den Abschleppwagen. Ich werde mich um das Nagelbrett kümmern. Ja. ja Vielen Dank. Vielfeld existiert nicht. Alter. Guckt, guckt sie euch an als hätte als wäre ich ja wie ist das denn hier auf der ja. ja ja gut äh, Sie hat keinen bock hinter die hinter die links zu laufen okay so warte mal muss ich da hinten jetzt hinlaufen muss ich jetzt wirklich wo, wo sind die anderen fahrzeuge auf der autobahn Schutzplanke. <lacht> ey. Sind wir da rübergefahren auf dem Hinweg? Nee, ne? Wo sind die anderen Autos? Boah, das wird unsere erste Waffe, oder? Okay, das ist also der Übeltäter. Ich entferne das mal. Ja, mach das mal. Boah, Alter, warum schreit uns die Musik denn so an, ey? Moment. Insgerecht, dass du nicht direkt äh, übergeballert wirst, ja. Oh, guck mal, ihre riesen Hände. Warte mal. Moment. Was ist denn mit ihren Händen? Wo sind ihre Hände hin? Hat sie in die Hose geschopft, ja. <lacht> guck wie sie ihren Kopf aufbewegt. ne. Passend zur Musik. Oh. Und, und was hat Hans gemacht? Ja, Hans, steig bitte ein. So. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann, ey.